Ja hallo Leute und willkommen zu einem Minecraft Let's Play. Zeige euch heute mal, wie man in Gun Game rasiert. Nice, das war sehr knapp. Kann mal passieren. Unlucky. What the fuck. Ja okay, das war jetzt sehr knapp. Ich habe den fast geholt. Ähm Wie ihr seht bin ich ein sehr guter Minecraft-Spieler und... Was? Der ist einfach zurück in die Base gegangen. Ich wollte ihn runternocken. Okay, wie ihr seht, mein level Rekord ist Level 2. Das war für mich... Ey, kommt der... Haha, <lacht> der ist runtergefallen. Der fällt nicht runter, okay. Ähm, ja. Ich spiele schon sehr lange Minecraft, ich bin professionell. Da seht ihr ihn weggenatzt. Ja, das war... Der hackt. So. Ja, das ist noch irgendwas in der Nacht. Ich weiß nicht mal wie spät es ist. Und ich wurde wieder runtergeschubst. Und ja, ich hoffe, ihr, euch gefällt mein 1A-Gameplay. Ich bin... Ich bin runtergefallen die dort wieder von leben ach so wenn man ein tötet man wieder zehn herzen ich verstehe das spiel langsam und äh, wo kann ich jetzt meine base bauen ich glaube ich will die ganze zeit mich ducken das ist auch ein ich bin behindert ich kann ich mich ach so kann ich mich ducken aber ich glaube das bringt mir nichts äh, du wirst wahrscheinlich in der familie auch nicht gebraucht wir nette Leute im und der kommt von hinten, du kleiner Pisser. Wo, wo ist das? Wo war der? Dieser Pisser, er schubst mich einfach runter. Also was ich sagen wollte, ist, er schubst mich einfach runter. Ja, kannst du mich nicht kennen, Du du Bastard. Easy umgebracht, das kommt mal ran hier. Wo seid ihr? Komm her, ich schick dich, Easy. Die schwecke ich auch. Okay, der fickt mich total. Ähm, ja, das war knapp. Äh, liked mein Video. Lassen Daumen nach oben da. Wenn ihr mehr Minecraft sehen wollt, dann. Ähm, ja, dann könnt ihr gerne einen Kommentar schreiben. Und äh, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.